Rhythmik ist für mich ein Prozess und es ist eine prozesshaftige Arbeit. Das heißt, es geht mit etwas los, dann passiert etwas und am Schluss kommt etwas anderes dabei raus.